Ostern! Hallo, liebe Deutschlernende! Heute ist ein wunderschöner Ostermontag und ich habe ein paar Deutsche gefragt, was es mit Ostern auf sich hat. Viel Spaß mit diesem Video! Oh mein Gott, das ist so toll! Das ist so geil! Cool. <lacht> ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an hier. Ja, ich habe versucht, mehrere Deutsche zu interviewen und es scheint so, als sind die Deutschen sehr kamerascheu. Ich habe mehrere Leute gefragt und die meisten wollen nicht gefilmt werden. Zum Glück habe ich zwei mutige Menschen gefunden, die mir die Fragen beantworten und äh, diese Menschen werden euch jetzt erklären, was es mit Ostern auf sich hat. Erzähl doch einfach mal, was, was machst du traditionell an Ostern oder was assoziierst du mit Ostern. Okay. <lacht> Kannst du mich mit dir nicht Was machst also du an ich Ostern? Bin ich bin so streng religiös, also ich kann da nichts zu kommen. Okay, ja, und nicht als, als nicht-religiöser, was macht man an Ostern? Wir treffen ja, uns eigentlich immer nur mit der Familie. Mhm. Essen dann zusammen irgendwie Lammbraten. Ah, okay. Ja. Und dann suchen wir Ostereier. Ah, okay. Also eher kommerziell als richtig religiös. Ja, ja. Genau. Also das mit den Ostereiersuchen, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube viele Menschen aus anderen Kulturen, die feiern das anders oder feiern das auf eine andere Art und Weise. Das heißt, was machen wir beim Ostereiersuchen oder was erzählen wir unseren Kindern? Jetzt mit dem ja, du, weil, ähm, jemand, der noch nie von Ostern gehört hat oder noch nie vom Osterei su suchen gehört hat, also, was würdet ihr demjenigen erzählen? Na, am Freitag, am Freitag wurde ja Jesus gekreuzigt mhm. und drei Tage später am Ostersonntag ist er wieder auferstanden und feiert halt am Ostersonntag und Ostermontag. Mhm. Und... Dann ich hier, Mama? Weiß ich nicht. Ja, und, in, und dann suchen wir Eier. Ja. Aus, aus irgendeinem Grund. Ähm, den wir selber eigentlich gar nicht genau wissen, aber... Ähm, wir suchen ja, Eier, um das so zu... Tragen. Ich weiß eigentlich auch ja. nicht mehr, So wie mit dem Weihnachtsmann. Genau. Das hat ja auch nichts wirklich mit der Religion zu tun. Genau, guter Punkt. Guter Punkt. Ja, ja. vielen Dank. <lacht> Dankeschön! Tschüss! Das war das Interview. Ich wünschte, mehr Leute hätten sich bereit erklärt, gefilmt zu werden und meine Fragen zu beantworten, aber ähm, immerhin besser als nichts und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!